Ja, herzlich willkommen nochmal zu diesem kleinen Tutorial, in dem ich Ihnen zeigen möchte, wie Sie von einem audio zu einem video kommen. Denn äh, BigBlueButton, das hatte ich Ihnen schon gezeigt, lässt den, äh, die Integration von Medien zu, nämlich hier von Videos. Ja, ein externes Video können Sie einbetten. Allerdings, das zeige ich Ihnen auch gleich, nur von YouTube, Vimeo, äh, Instructure, Media, Twitch und Dailymotion. Alle anderen URLs werden nicht akzeptiert. Da bei uns an der Fakultät oder im Bereich GSW generell auch über Sprachenlernen geredet werden muss, das heißt, wie vermittelt man ähm, äh, bestimmte Aussprachen, wie kann man äh, andere Audioinhalte oder wie zum Beispiel Musik, wie kann man das Ganze hier integrieren in äh, eine Videokonferenz, gibt es einen kleinen Trick, nämlich dass Sie dieses, dieses Audio-File zu einem Video konvertieren. Zunächst erstmal, warum ist das nicht möglich, hier mit MP3s zu arbeiten? Es ist ähm, durchaus ein üblicher Trick, über MP3s Schadsoftware in äh, bestehende Umgebungen einzupflegen. Äh, und da wir alle das nicht wollen, ähm, ist die Beschränkung auf Video durchaus sinnvoll. Und ich zeige Ihnen aber, wie Sie das tun können und aufbauen können. Als Videoschnittsoftware benutze ich persönlich PowerDirector. Äh, warum? Weil ich äh, sehr bequem bin und seit vielen Jahren mit diesem Tool erfolgreich arbeite. Ich verlinke aber im Kommentarbereich äh, DaVinci Resolve. Das ist eine ähm, ähnlich potente äh, Software, die Sie ähm, kostenfrei äh, beziehen können. Gut, gehen wir mal davon aus, dass Sie ein MP3-File zur Verfügung haben. In meinem Fall ist das so. Und ich habe der Einfachheit, aber ziehe ich dieses MP3-File hier äh, hinein. Es geht, wird, geht hierbei um, den De um das Decamerone von Boccaccio. Äh, den Hintergrund kann ich Ihnen jetzt noch nicht verraten, äh, seien Sie gespannt. Und als zweites brauche ich freilich ein Bild, was ich äh, benutze, ähm, um den Videoinhalt zu erzeugen. Und möglicherweise ist Florenz eine sehr schöne Alternative, die man hier verwenden kann. Ich speichere das Bild jetzt hier der Einfachheit halber in dieser äh, einfach von der Anzeige weg. Ich muss die URL daneben nicht angeben. Das Ganze hatte ich schon erläutert, liegt bei PixHere. Das heißt, das ist ein Bilderlieferdienst, der mit quelloffenem Material arbeitet und deswegen ist eine Angabe der Rechte nicht notwendig. So, als zweites also als zweites Medium, das wir einbinden, haben wir also diese Grafik von Florenz und mit einem mehrspurigen Videoprogramm, das zeige ich Ihnen, können Sie so einen Inhalt sehr sehr schnell produzieren. Äh, Im Wesentlichen ziehen wir hier mal noch ein bisschen auf, das wäre sonst zu klein. Das will ja auch keiner. Das ist nur ein Teil dieses dieser wunderschönen Aufnahme gezeigt wird. So, Moment. Da. Und das Ganze können wir jetzt schon produzieren, als kleines Video. So. Da ich jetzt nebenbei aufzeichne, gerät hier mein Rechner ein bisschen an seine Grenzen. Für ein, tatsächlich für ein Video, das nur eine Audioaufnahme enthält, lohnt es sich, nicht wirklich in eine Full-HD-Auflösung zu gehen, denn es kommt Ihnen ja vor allen Dingen auf den Ton an. Deswegen wählen Sie hier ein kleines Format. Ich will, entscheide mich jetzt hier für 640x480 bei 25 Frames und würde das Ganze, ohne, äh, würde das Ganze hier tatsächlich jetzt produzieren. Sie sehen, das geht auch ähm, sehr, sehr schnell, dadurch, dass wir ein sehr, sehr kleines Videofile produzieren. Und dieses video würde ich dann als nächstes zu YouTube laden und von dort aus dann in BigBlueButton verlinken. So, das Video ist fertig. Damit kann ich hat der PowerDirector seine, seinen Dienst getan. Und jetzt kann ich in meinem Kanal zum Beispiel dieses Video hochladen. So, Dokumente. So, Power Director. Da ist es schon. Ich lade das äh, tatsächlich auf YouTube hoch und würde jetzt das Ganze äh, mal so bezeichnen 001. Ein Thumbnail dafür brauchen wir nicht. Das wird ja identisch sein mit, dem Bild, mit der Bildaufnahme, die wir gerade gemacht haben. Es muss jetzt auch in keine Playlist. Ähm, das Entscheidende, wenn Sie es nicht zeigen wollen, ähm, dass Sie tatsächlich äh, es auf nicht gelistet stellen und das Ganze speichern. Sie werden jetzt sehen, bei so kurzen Files ähm, geht es in der Regel sehr, sehr schnell, dass ein Video äh, geladen wird. So also mal gucken. Das wird verarbeitet im Moment. Ist jetzt fertig. Jetzt heißt es noch kurz warten. In der Zwischenzeit, vielleicht legen wir doch noch, schauen wir mal, wie das mit den Thumbnails aussieht. Videoqualität wird mit SD angezeigt. Und da ist es. Äh Jetzt haben Sie hier den Videolink, den Sie kopieren können und bei Big Blue Button einstellen. Neues Video teilen. Wir äh, pausieren das mal. Ich stelle das Desktop-Audio mal an, damit Sie das jetzt hören, was jetzt passiert. Genau. Und Joe, das ist die Kamerone aus dem italienischen, übersetzt von Johann Heinrich Friedrich Karl Witte, von 1800 bis 1883. So, damit haben Sie faktisch dann Ihre, Ihr Video Ihr Audio-File in ein Video-File transferiert, dieses Video-File bei YouTube eingestellt, als nicht gelistet gefleckt und können es dann bei Big Blue Button einbetten. Das noch ein kleines How-To, wie man diese Sperre von MP3-Files für Videoumgebungen umgehen kann. Ähm, das können Sie natürlich auch benutzen in allen anderen Umgebungen, in denen es Ihnen nur gestattet ist, von äh, bestimmten Diensten Videos einzubetten. Und äh, wir an der TU Dresden brauchen das, um äh, Audio-Files zum Beispiel im Web-CMS unterzubringen. Und das zeige ich Ihnen jetzt noch zum Schluss. Also das heißt, Sie können diese Technik auch... An allen anderen Stellen einsetzen, die Ihnen ähm, hier entgegenkommen. Ich zeige es Ihnen nur, ähm, das ist die barrierefreie Vorstellung des Bereichs GSW. Und um hier äh, Audiofiles einzubetten, die barrierefrei sind, haben wir uns dazu entschieden, ähm, Videos, äh, haben wir uns dazu entschieden, äh, Audiofiles in Videofiles zu äh, transferieren. Und das sehen Sie genau an dieser Stelle. Hier wäre eigentlich eine MP3 äh, die bessere Wahl gewesen. Allerdings geht das, lässt sich das im Web CMS nicht umsetzen. Deswegen haben wir uns hier für eine Hörversion im Video entschieden. Genau, auch das können Sie mit dieser, diesem Workaround realisieren. Ich hoffe, dass das eine Hilfe war und bin gespannt auf Ihre Inhalte, die Sie in den Videokonferenzen einbetten. Und wir hören und sehen uns bald, Ihr Alexander Lasch.